Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Nun, wo wir uns den zweiten Orden ganz mühevoll geschnappt haben, können wir mit der VM Zerschneider, die aus irgendeinem Grunde TM als äh, Attacke im Beutel ist, nun hier durch. Dieser Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Setzen wir doch mal Zerschneider ein. Ein wildes Bedienster setzt Zerschneider sein und wir helfen. Natürlich. Wie nett doch manche das sein können. Mal was mal hier vorne auch, denn wir schon vorhin gesehen haben, also in letzter Folge meine ich, gibt es hier einen Baum, der zu einem Pokéball führt, nicht hier, hier. Die TM46 Raub kann man hier finden, ist eine ganz gute Attacke eigentlich, kann man nutzvoll benutzen, Tu ich persönlich jetzt aber nicht, ist hier noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Gehen wir mal in das Team Galactic äh, HQ. Galactic Gebäude von genau, was auch immer. Auf jeden Fall das Galactic Gebäude. Mit so Stacheln vorne dran. Voll brutal und bedrohlich vor allem. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert. Wir greifen nach den Sternen. Aha. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, oder? Oh, oh. Ähm, darf ich fragen, was dem äh, passiert ist? Die wollen kämpfen. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Tut mir echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder bei Team Gedecktig werden. Oh, oh. Das wird einen großen Kampf geben gegen das ganze Team Galactic, wie es scheint Im großen Team Galactic-Gebäude Gut, dass wir jetzt drei Teammitglieder haben Auch wenn man mit zwei hier auch weiterkommen könnte Ich meine, wenn, ich, ich weiß gar nicht was passiert, wenn man nur ein Teammitglied hat Ob man dann einfach trotzdem diesen Kampf machen muss oder ob wir dann sagen, ach du bist doch sowieso zu schwach, komm das, das geben wir uns nicht Wisst ihr was ich meine? Ich könnte es mir vorstellen, aber I don't know und zwar gegen beide nicht effektiv, aber ich setze trotzdem ein. So. Obwohl, ich glaube, ich tue flash rein ein bisschen nach hinten in meinem Team, damit ich bei den Doppelkämpfen eher Magpie vorne habe. Weil ich meine, Magpie... Ja, ist unter dem Level von rein. Von daher wäre das sogar vielleicht sinnvoller. Nein! Ich habe so gehofft, dass es nicht vergiftet wird. Nein! ist nicht gut. Nein, nicht gut. Das ist blöd. ist <lacht> echt ein cooles Pokémon. Ich finde es so sehr schade, dass man das so spät im Spiel erst finden kann. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, aber egal. Bitte stirbt dadurch schon. Oh, nicht ganz. Das war sogar ein Crit. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, durch Mogelieb. Erschreckt man, verschreckt man immer beim ersten Mal gibt ist wirklich so eine Attacke, ist einfach Free-Hit Kann man sagen Obwohl das in Doppelkämpfen aber nicht so viel Sinn macht Weil ich meine Shamian ist jetzt schon tot und es konnte nur Mugib einsetzen Naja, okay Wie es meint, mir egal Warum wird auch schon mal down? Ich meine, der Duddy hat noch ein Pokémon, ne? Und oh, das war ein Crit, ja Ändert zwar nichts, aber okay, cool Hanikon. Ah ja. <lacht> Setzen wir mal bis ein. Das sollte eigentlich schon genügen. Ah ja, glaube kommt auch mal ins Spiel. No. Nein, das reicht sogar nicht. Na ja, gut, dass wir Tails haben. Tails regelt das. Ah, oh, prompt mischst du dich ein, war ja klar. Aber du bist doch noch ein Kind. Na und? Ich kann trotzdem stark sein. Unser erstaunliches Unterfangen ist zweifellos atemberaubend. Wenn du die glorreiche Enthüllung sehen willst, dann misch ich nicht weiter ein. Du weißt nach oben? Warum bist du dann nicht einfach nach oben gegangen? Warum wohl? Vielleicht steht hier mir im Weg? Was ist denn das bitte für eine Frage? Ha? So. Leider ist es vergiftet. Aber es scheint so, dass wenn man sich bewegt, dass äh, Vergiftung keinen Damage mehr macht, was ich persönlich gut finde. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, dass selbst ich sie nicht verstehe. Das hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sich durchkreuzen will. Das ist so, das, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum... Wa warum arbeitest du hier überhaupt? Fürs Geld? Oder liegt es daran... Da, da, das muss er fürs Geld sein. Der hat ja keine Ahnung, was er hier überhaupt treibt, ne? Der denkt sich halt so, ja. Der Pay is nice. Und dann <lacht> weiß er aber gar nicht genau, was die eigentlich machen. Aber hey, ich bin mal der Bad Guy. Ich meine, warum nicht? Wenn man gut bezahlt, kannst du dir alles leisten. Ferrari und... Was war's mal? Ich meine, okay. Wenn es nicht Wert ist... Aber ich sag's dir, das wirst du noch bereuen. Du wirst schneller arbeitslos, als du es, als du, äh, ähm, als als, als, als flattern kann. Ja, ja. Schon sehen. Du bist tot. Das war ein sehr einfacher Kram. Ich hab versagt. Bitte verzeiht mir. Ich will nicht gefeiert werden. Was hast du denn dagegen, dass wir anderen Leuten, die ihre Pokémon wegnehmen? Die müssten doch bloß ins hohe Gras oder in den Wald gehen, um sich neue zu fangen. Aber es geht doch darum, dass dass man sich eine Freundschaft aufgebaut hat mit den Pokémon. Team Galactic arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Den jügt so gar nicht, dass ich hier bin. Okay. Mal schauen, wie gut du dieses Pokémon. Wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stiepelst. Naja, geklaute Pokémon. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Lust haben, ähm, zu kooperieren mit dir. Schade, Komm, Ganz ehrlich, die findest du da hinten im Wald. Die brauchst du nicht mal klauen. Also ganz ehrlich. Also, das ist echt peinlich. Dass sie sich denken: Oh mein Gott, voll das ist mega seltene Pokémon. Guck mal, es ist komplett weiß und es hat Augen. Ja, das das kriegst du links im Wald kostenlos. Du dem einen Pokémon, dann fängst du es weißt also du? Super einfaches Pokémon zu fangen. Also manchmal ist es echt äh, zum Lachen, zum Kaputt Lachen, wie dumm Team Galactic ist. Wahrscheinlich war es aber, aber original auch so. Was soll das denn? Das kann können nicht auffragen. Was für ein schwächliches kleines Pokémon! Sobald ich befördert werde, sorge ich dafür, dass bessere Pokémon geklaut werden. Äh. Ja, I sure hope. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu erschaffen. Aha. Oh Gott, hier gibt's halt wirklich sehr viel. Was habt ihr denn hier im PC? Kann man nicht reinschauen? Geht das nicht? Nö. Okay. Oh, vielen Dank! Wir leben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. <lacht> Denkst du wirklich, ich bin dafür hier hochgekommen? Nein. Ich bin hier, um euch auszulöschen. Das, was ihr teilt, ist einfach ein Diebstahl! Und das ist nicht mal guter Diebstahl! <lacht> also, so einen schlechten Diebstahl sollte bestraft werden! Ich bin sehr Und im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen! Oder irgendwie so. Eigentlich müsste ich ja sagen, ich bin Chibidon und im Namen der Pokémon werde ich euch bestrafen. Bis! Ach, no. Ja, ein Biss müsste eigentlich eine der stärksten Attacken sein. Ich meine, du beißt einfach das Pokémon ins. Äh, naja, manchmal haben Fleisch, aber auf jeden Fall in die Haut rein. Also, das muss doch wehtun so, also, ja gut wenn du Aquaknare ins Gesicht bekommst ja okay als feuerpunkt tut das wahrscheinlich schon weh weil du da stickst, aber ja. ganz ehrlich ich glaube bis wäre eine Attacke die ich überhaupt nicht äh, haben möchte wenn wenn mein Gegner Biss hat und ich wäre ein Pokémon wäre glaube ich ziemlich unangenehm ja ich weiß nicht warum ich solche Gedanken manchmal habe, aber naja Irgendwas muss man noch hier zu bereden haben, während man gegen die exakt gleichen Pokémon immer wieder und wieder und wieder kämpft. Ich meine, wie oft hat man in pokémon spiel schon Zubat gesehen? Das war sogar schon traurig, als es das gar nicht gab in Schwert und Schild. Also wirklich, das war traurig. Du kriegst in die Höhle rein, und du, findest du ganz viele Waggons und dann aber keine Zubat. Was sollte denn das, Game Freak? Ah, gut gemacht, Tails. Ein Level... Oh, Sternenschauer! Yes! Sehr gute Attacke. Ähm. Mama tut für guten Stand weg, würde ich sagen. Obwohl Ruhig auch dafür weggehen kann, aber egal. Sternschauer ist eine sehr gute Attacke. Gre greift doch alle an. Auch gut für Doppelkämpfer also. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Was meinst du? Na, ah, Pokémon gibt es auch wie an mehr. Die Leute, denen wir die pokémon bitzen, sollten sich einfach neue fangen. statt uns die Ohren voll zu heulen. Die verstehen es einfach nicht. Die hatten wohl anscheinend auch nie eine Verbindung zu einem Pokémon. Gewöhnliche Leute wie du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, niemand checkt es hier. Die sind alle wirklich nur hier um... Äh, die sind alle wirklich nur hier um... Äh, fürs Geld. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Also, Team Galactic ist da, weil der Boss sich dachte, ich erschaffe eine neue Welt mit Energie. Und die denken sich, ja, was heißt denn das? Und der Boss, ja, das dürfte ich nicht hinterfragen, sonst werden die gefeuert. Aber die wollen nicht gefeuert werden, weil die gut bezahlt werden. Und dann denken ich, sich, ei, Boss. Auf der Arbeit, let's go. Ah, Kadabra. Biss sollte sehr effektiv sein. oh Kanada muss eigentlich stark. Vor allem die Weiterentwicklung in Simsela. Aber es konnte nicht mal dazu kommen. Nice, Level 25. Du, du, du. Ah, damit kommst du nicht davon. Ob die wohl gefeuert werden, wenn wir die besiegt? Ich bin bereit, alles zu tun, befördert zu werden. Eines Tages, und der T kommt bald, wirst du unsere wahre Macht erleben. Ja, ja, laber du nur, laber du nur. Ha? Was, was, was, geht denn hier ab? Huspie. Armes Haspi-Rohr. Piep! Ich habe Angst. Wir sollten helfen. Was hat Team galactic Warum stehen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Weiß ich nicht, fragen wir einfach mal. Hm, was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt. Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Oh, sie will einfach direkt kämpfen. Und laut der Musik her ist sie wohl ein Commander! Jupiter! Sie geht nach Jupiter! To get more Jupiter. Denn ich meine, sie, sie arbeitet bei Team Galactic. Na wohl! Vielleicht wissen die Commander hier von Team Galactic ja etwas mehr über die ganze Geschichte. Wenn wir sie besiegen, glaubt ihr, sie würde uns ein bisschen was verraten? Oh, Horrorblick! Oh oh, wir können nicht mehr fliehen! Wie anmaßend. Versuch dich mal hier an, du Balk. Mich nennst du Balk? Was bist du dann? Ja, okay, gut. Ich bin schon ein Balk, aber... Du bist... Schwach. Du hast nur einen Zubat und noch ein einziges weiteres Pokémon. Selbst Mars hatte drei Pokémon, oder? Hatte sie drei Pokémon? Ich meine schon. Wie auch immer, du hast nur einen Zubat als einzelner Pokémon. Oh, oh, oh. sollte ich gegen heilen, uh, War kein bock. BAM! Tails geht das schon alleine hin. Ich muss gar nicht mehr switchen. Selbst wenn ich es könnte. Braucht sich ich nicht. Uh, Skum Tank. Oh, weil da kann ich wirklich wechseln? Geht das? Ja, tatsächlich. Hä, warum? Ich habe doch Horrorblick bekommen. Na egal. Ein Skum Tank also. Ja, ich habe eine Deko gegeben. deko zu meinem Magpie. Ähm, das ist auch nichts Gutes, aber naja, ein bisschen was. Ja, skunk könnte interessant werden. konfu Und dann nochmal Claire-Smog. Obwohl, war es jetzt nicht Skunk-Tank Dann mache ich einfach direkt eine Feuertacke. Giftwelle? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ich werde vergiftet. Ja, Giftwelle ist eine Attacke, die macht keinen Schaden, aber die macht hundertprozentige Vergiftung. Und so eine normale Giftattacke hat eine Chance zu vergiften. Das ist der Unterschied. Bam! Na, mache ich mal so viel? Und es ist, was? Ist nicht mal verwirrt? Oh no, oh no. Wisst ihr was? Das wird nichts. Ich glaube, ich switch das tatsächlich raus zu Shelke rein. Auf oh, Walter, wir sind alle einfach vergiftet. <lacht> Wie mies. Aber hey, wenn sie jetzt versucht, eine Giftattacke einzusetzen, bringt sie nichts. Das ist der Vorteil, den wir jetzt gerade haben. Ich werde vielleicht heilen. Na komm, setzen wir einmal einen Supertrank ein. Wenn wir voll hier sind, dann greifen wir an. Wir haben gar nicht mal so viele Heil-Items. Ich weiß nicht, ob ich sie kaufen soll oder einfach warten soll, bis wir die irgendwo im Wildenheit halt finden. Ich weiß ich halt nicht. Bisher haben wir keine wirklich gebraucht. Keine Tränke. Aber jetzt gegen die Team Galactic Commanders wird es schon langsam ein bisschen nötiger. Alter, wie viel Damage Vergiftung macht. Ich muss jetzt richtig reihauen. Was macht mehr Damage? Das hat 60 und kann zurückschrecken. Komm, dann setzen wir bis ein. Oh, was ist denn an. Flammenwurf kann sie. Oh, ich lebe aber noch, aber die Vergiftung wird mich umhängen, oder? Was? Was? Ah, das war mein Fehler. Okay, das war mein Fehler mit Biss. Ich Was? Ich denke, er macht sich Sorgen. Äh. Uh, ja. Ich tausche mir zu Tricky, weil Tricky könnte ich wahrscheinlich noch heilen, bevor es stirbt. Glaube ich. Vielleicht. Ja, noch noch nochmal, aber das macht ja wenig Damage. Eigentlich müsste es mich sogar heilen, aber tut es halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob Tiki überhaupt ähm, eine gute Fähigkeit hat, aber... Es hört sich ganz gut an, finde ich. Letzter Supertrank. Und dann äh, kommt fußstrahl noch mal nochmal Spam. In der Hoffnung, dass es trifft und dass es verwirrt. Standpauke. Das macht halt auch so viel, ne? Was denkt ihr, das? Speziellangriff? Okay. Die Vergiftung ist halt auch mega mies. Erstmal Kung Fu Strahl. Erstmal muss Kung Fu Strahl treffen, dann können wir weiter überlegen. Ja, es trifft! Es trifft! Perfekt, perfekt, perfekt. Am besten schlägst du dich selbst, weil dann kann ich nämlich. Äh Ich darf jedes Mal einen Debuff bekommen dadurch, ne? Jedes Mal. Es hm. fängt sowieso an, ne? Es bringt nichts. Ich glaube, ich heile mal ein bisschen Tails. Weil das Ding... Ich bin jetzt sowieso tot, egal was passiert. Ja. Ich schläg's nie mal selbst. Hätte ich mich, hätte ich als wäre weiter nichts gebracht. Es hat mich angegriffen und dann wegen der Vergiftung wäre ich gestorben, weil ich habe nur normale Tränke. Oh Gott, ich sollte jetzt wirklich mal Tränke kaufen gehen, oder? Okay, Moment. Was macht der Damage? Sternschauer. Okay, dann setzen wir Sternschauer ein, in der Hoffnung, dass das... Ja, wir fangen an. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oh, wir machen so wenig und so viel vor allem schlag dich selbst schlag dich selbst schlag dich selbst nein also langsam wird es brenzlig ne ah, ich bin sowieso tot Ach, verdammt habe ich verloren das heißt, ist das sogar mein letztes Pokémon Tatsache nee rein lebt noch dann ähm, alles drauf auf rein die ganze Gegend heilen es ist sehr gut, dass es noch verwirrt ist. Es schlägt sich nicht selbst nach so vielen Runden. Wie viel Pech kann ich haben? Warum ist sie jetzt schwieriger als ich von drin leiterin vor der ich mehr Angst hatte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll das? Ganz ehrlich, ich tue sogar erstmal dieses Gegengift drauf. Weil ich vertraue darauf, dass es... Äh Achso, ich vergessen. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot. Und ich muss Geld abgeben. Mir wird schwarz vor Augen. Oh mein Gott. Hä? Hä, was, was, was, was ist denn für eine Kamera? Okay, ähm... Ja, gut, ähm, wir gehen mal ganz kurz Tränke kaufen, würde ich sagen, bevor wir es nochmal versuchen. Ach Gott. <lacht> Verdammt. Du hast mir richtig gezeigt. Puh, im Ewigfall habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt annehme nehme ich immer und überall Fluchtzeilen mit, das ist sicherer. Manchmal geben die auch TMs, deshalb rede ich mit denen. Immer ordentlich, dass du mehr Items zahlen, die Pokémon-Supermärkte für dich im Angebot. Und oh, das ist sehr gut. Ich jetzt irgendwas Neues jetzt für mich. Wie immer. Ähm, wir holen uns mal 10 Supertränke. Können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Ja, gut, Fluchsahn und Schutz hat sie jetzt, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nicht wirklich. Erneuter Versuch. Auf, auf und davon. Ich muss überlegen. Muss ich mal irgendwas anders machen? Eigentlich nicht. Ich kann ja Bammel vorne haben. Familie hat ja auch Biss. Aber Moment, äh, nee, Child Check rein macht halt einfach nicht so viel Sinn in dem Kampf, weil Skuntank Tank hat eine Feuerattacke. Deshalb ist es auch ziemlich gut, dass wir Magbi haben, weil ne? Feuer-Pokémon und Feuerattacke gegen das Feuer-Pokémon macht natürlich nicht so viel Schaden. Versuchen wir es nochmal. Ah, hast du nicht eigentlich verloren? Ah, was war ich überhaupt? Willst die pokémon freien, stimmt's? Ach komm, dann nochmal. Sie denkt, ich würde irgendwann aufgeben. Aber nein, ich komme immer und immer wieder. Das ist der Nachteil daran, in der. Ähm, naja. Direkt in der gleichen Stadt, wo ein Pokémon-Sender ist, eine Geheimbasis aufzubauen. Na gut, so geheim ist jetzt überhaupt nicht. Eigentlich null geheim ist die hier. Da ja, kommt das war das kann nichts. Das hält jetzt drei Runden aus, aber. Das trifft nicht mal. Oh ja, ich werde jetzt noch mal Müll labern. Ja, deshalb ist mir das komplett egal, was du laberst. Nom. Und nächste Runde ist das Ding down. Horrorblick. Ja, das ist so egal, weil anscheinend, wenn der Zubat down ist, kann ich trotzdem wieder tauschen. Doch so ein Grund. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. So, Zubat kann nichts. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Und da werde ich sofort wechseln zu Magpie. Für den Kung fu strahl Der ist wichtig. Na gut, den letzten im vorherigen versuch hat es nichts gebracht nicht geholfen aber vielleicht hatte ich einfach nur richtig viel pech vielleicht ist es jetzt besser ich muss darauf hoffen das ist meine einzige äh, chance jetzt irgendwas hier zu reißen apro bauchtrommel habe ich ja auch ähm, als attacke ich meine das macht mehr Damage, je mehr äh, gewicht man beim äh, pokémon hat für die späteren entwicklung wird das sehr gut oh mein gott es schlägt sich mal selbst Wow! Toll! Und das Flammenrad drauf! So einfach könnte es laufen! Doch wir hatten so viel Pech vorhin. Das war echt nicht wirklich unfassbar. Ich habe sowieso damit gerechnet, dass ich in dieser Folge immer mal down gehe, weil äh, Pflanzenarena. Aber tatsächlich, nicht in der Pflanzenarena, sondern hier. Oh, Volltreffer. Herz ja, um die Beere. Das heißt ungefähr die Hälfte haben wir weg. Ja, knapp die Hälfte. Vielleicht kannst du es sogar nochmal selbst an. Nein. Stammtauke noch nochmal. Ah nee. Erstes Mal. Jetzt machen wir weniger Damage. Das hält mir aber nicht davon ab, dass das trotzdem nochmal einsetzen. Okay, okay. Kann die Bitte? Ja! Ja! Ja! Jetzt haben wir dich! Du kannst dich nicht verheilen. Du kannst dich nicht mehr irgendwas retten. Flammenrad. Oh, Finalschlag. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Aber dadurch gehe ich nicht down. Ich krieg trotzdem noch meine Erfahrungspunkte. Gut gemacht, Bugby. Tricky. Ah, von einem Kind fertig gemacht. Wie ich hätte nicht so unachtsam sein dürfen. Hm. Du bist ganz schön zäh. Macht dabei nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen unserer Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird der ganze nur beherrschen. Also kommen Team Galaktik nie wieder in die Quere. Klar, das ist meine letzte Warnung. Dank dir habe ich meinen Pipi zurück. Aber dieses Team Galaktik, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, also her damit. Was ist das denn für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Ich danke dir vielmals. Schau doch mal Gelegenheit mal in meinem Fahrradladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Naja, sie hat recht. Pipi ist ein Alien. Pipi und Pummeluff, also beide sind ja Erzfeinde, die sind beides Aliens. Und sie kommen aus einer anderen Welt. Aber Team Galactic... Und wo kommen die und was sind ihre genauen pläne das und vieles mehr in der nächsten <lacht> da würde ich jetzt sagen aber tatsächlich geht es doch gar nicht weiter mit der story womit es weitergeht ist jedoch mit dem game selbst ist jetzt das fahrrad und kommen so an neue orte danke dass du mich gerettet hast vorhin. ich weiß gar nicht wie ich mich erkenntlich zeigen soll Ah doch ich dir den fahrrad komm mal mit Okay. Cool. Rot und grün. Hä? Ja. Wo gehen wir hin? Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für Welche entscheidest du dich? Oh, Rot, Blau, Gelb oder Grün. Ah, man kann die Fahrradfarbe entscheiden. War das damals auch schon so? Ich weiß es gar nicht. Das sind ja einfach die Farben von äh, Gen 1. <lacht> Sehe ich gerade. Ja, also von den vier Farben finde ich grün hat am ansprechendsten, dann nehme ich das. Das grüne Fahrrad soll es sein? Ja! Eine vorsorgliche Wahl! Dieses kräftige Grün erinnert einen unerweichlich an den Samen auf Bisesams Rücken. Nice! Ich wusste es sind die Farben von damals. Ich glaube, es passt wirklich perfekt zu dir. Ja, denke ich auch. Es ist das neueste Modell, ich lese dir die Gebrauchsanweisungen vor. Ähm, drücke B und dann kannst du noch schneller fahren, aber fahr nicht zu schnell, sonst rennst du ein paar, Pu äh, ein paar Pokémon und ein paar Menschen über. Ja, und damit kannst du auch im Nu Hänge auflösen die du im ersten Gang nie gewältigt hättest. Also schwing dich in den Sattel und erkunde all die schönen Routen und Städte in dem Fahrrad. Cool. Fahrrad! Wähle das Fahrrad über die Basis-Item-Tasche deines Beutels aus und schwing dich in den Sattel. Drücke den B-Knopf, um den Gang zu wechseln und so die Geschwindigkeit zu erhöhen. Yeah! Das ist das ganz normale Fahrrad, ganz cool, aber jetzt auch nicht so atemperaubend, aber wenn wir B drücken... ist es etwas schneller. Und wenn wir nochmal drücken... Oh wow, du hast ein Fahrrad! Ja, kannst du über den Radweg direkt nach den Heizhofen fahren! Probier's nochmal aus, das ist ein riesen Spaß! Ach, das Spiel will sogar, dass ich äh, den Weg nach unten zurückgehe, statt hier links lang zu gehen. Na gut, dann werden wir da... Na, aber ein bisschen haben wir noch Zeit. Ähm, gehen wir kurz heilen und dann können wir das machen. Aber was cool ist, was ich übrigens uns, ähm, noch machen kann in diesem Spiel? Man kann ja in jedem Pokémon-Spiel auf, ähm, ein, ein Item auf Select setzen, dass du das mit Select direkt auswählen kannst. In meinem Fall habe ich das jetzt mit dem, ähm, Abenteuerkit gemacht, weil ich da sehr viel gespielt habe. Das kann man übrigens drin nicht machen. Aber, neu in The Brilliant Diamond Shining Pearl ist es, dass man ein, dass man mehr als ein Item äh, in das äh, Select Ding rein tun kann. Sogar vier Stücke insgesamt. Und das werde ich mal nach oben rein reintun, denke ich. So, das heißt, ich gehe raus, drücke dann entweder Pl äh, plus oder Minus, also Start oder Select. Und dann drücke ich nach oben. Direkt mein Fahrrad, kann B drücken. Oder ist sogar schon direkt. Hat sogar diese neuen Schwert- und Schild-Rotom-Effekte. Da geht's auf und ab. Ja, die Musik, die Fahrradmusik ist okay, aber jetzt auch nicht so gut. Hey, Mike, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sagt du, du so weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Albus Assistent und außerdem der Vater von Lucius. Ich bin eigens hergekommen, weil ich, mir, weil mich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also, wie vielen Pokémon bist du denn schon begegnet, damit ich fragen darf? Ach, du liebe Zeit, du hast 50 Pokémon getroffen. Ein ganzer Drittel von dem ganzen... Nur Pokédex. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gespielt, glaube ich. Fantastisch, reife lastung Professor Alba wird sich sehr freuen. Hey, das ist für dich. auch danke für den Sonderbonbon. Gib mal einen Pokémon-Sonderbonbon, schaltet sofort ein Level auf. Damit kannst du schwächere Pokémon stark und starke Pokémon noch stärker machen. Wie du das einsetzt, ist natürlich dir überlassen. Und ich gebe dir noch einen Tipp: Möglicherweise gehorcht ein ein per Tausch erhaltenes Pokémon nicht, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn du erst mal ein paar Orden gesammelt hast, wird das schon. Ja, wie ich das bereits mal gesagt habe. Aber ich würde sagen, bevor wir dann auf, der, auf den Fahrradweg zugehen, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ne? Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, äh, kommst du problemlos überall hin. Ja, wenn du weißt, wie die... Ja, okay, das ist einfach beides der gleiche Mensch, einfach kopiert, geklont und äh, hoffentlich auch der Like-Button geklont. Zwei Likes werden doch auch nett. <lacht> okay, ich mach jetzt mal mal.